Eine Engländerin spielt in Weidhofen Shakespeare. Wie kam es dazu? Ähm, ja, wie kam es dazu, dass ich in Weidhofen bin? Ähm, ich wurde gefragt von anderen Kollegen, ob ich nicht Lust hätte, nach Weidhofen zu kommen und mit denen zusammenzuarbeiten. Da habe ich gesagt, ja, mache ich. Und dann hat das nicht stattgefunden. Also irgendwie nicht zustande gekommen, diese Zusammenarbeit. Und dann habe ich gesagt, ich bleibe trotzdem hier. Und dann habe ich mich bei der Weidhofner Volksbühne angemeldet, letztes Jahr, 2017 im März, und durfte im Sommer schon gleich mitmachen. Und deswegen bin ich hier. Gustav! Servus! Ja, oh, danke. Ich bin Schauspielerin, leider nur in Hosenrollen, doch beim bedeutendsten Ensemble von ganz Venedig! Jetzt, was schreit denn immer so? Das ist eigentlich eine sehr rasante Theaterkarriere in Werthofen. Hast du eigentlich auch schon damals in England Berührung gehabt mit Theater? Ja, ich habe als Kind einmal einen, äh, einen Zauberer gespielt, ähm, da war ich aber noch jung, ähm, da 13 Jahre alt und ähm, das hat mir großen Spaß gemacht. Ja. Ja. Das heißt also vorher überhaupt keine Berührungspunkte. Du warst ja auch in Berlin. Mhm. Erst in Werthofen ist deine Leidenschaft zum Theater entdeckt worden quasi. Nein, das stimmt nicht. Also ich hatte immer schon dieses... Ähm präsentieren, die Leute zu motivieren, in ihrem Herzen zu berühren und zwar in meinem Unterricht, ähm, äh, ich bin Englischtrainerin, Diplomtrainerin, Diplom-Trainerin und ähm, ich habe Menschen bei der Wirtschaftskammer, Wifi oder in Privatfirmen oder Nachhilfe und ich mag nicht Kopien verteilen, sondern eher ihnen dann zeigen, wie Präpositionen sind oder wie das heißt und wie ich damit umgehen kann mit englischen Wörtern und dass ich das spielerisch mache. Also daher war mein Klassenzimmer, sage ich jetzt mal, meine Bühne. Daher auch dein gutes Deutsch. Man merkt eigentlich auf der Bühne überhaupt nicht, dass du aus England kommst. Das kommt wahrscheinlich auch aus deiner Trainererfahrung. Ja, genau. Und doch war das bei den Proben verschiedene Wörter, wie zum Beispiel Theatralischen, habe ich Theatralische gesagt, weil für mich äh, höre ich nicht oder weiß nicht, warum heißt es Theatralischen. Da wurde ich korrigiert bzw. liebevoll darauf hingewiesen, dass es eine bestimmte Endung hat oder warum das so heißt. Und ähm, ja, es waren so ein paar kleine Wörter, die ich mir dann eben äh, angeschaut habe und geübt habe, dass ich das richtig ausspreche. Und alleine. Genau, verstehen Super. Ah. Du hast ja auch das erste Mal eine professionelle Regie erfahren. Wie war das eigentlich für dich, dieses Erlebnis, jetzt äh, eine Rolle auszufüllen? Die Rolle auszufüllen, also ich, ich finde, dass wir alle Rollen in uns haben. Also jeder hat ähm, diese bestimmten Charakteren in uns. Und als ich ähm, angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen könnte, die Gustava zu spielen im Sommer, jetzt 2018, ähm, habe ich ja gesagt, war natürlich sehr dankbar und gerührt, dass, die, dass der Vorstand mir das ermöglicht hat. Und... Ähm, ich habe den Text gelesen und fühlte mich gleich bei Gustava zu Hause so. Schauspielerin zu sein, schwärmend für Romeo und Julia, so wie ihm Shakespeare das ähm, kundgetan hat. Und das ja, bin ich immer noch berührt. In einer halben Stunde ein Stück spielen, was doch gar nicht geschrieben ist. Romeo Montecchio Junior, wie wunderbar heißt das. Ihr, ihr seid die Frucht. Der größten und schönsten Lieber aller Zeiten. Bitte Herr mit der Frucht der Liebe. Also England hatte ich jetzt wieder eingeholt in beethoven <lacht> Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich finde, äh, hier in Österreich sind die Menschen sehr, ähm, sehr offen und freundlich, auch wenn ich doch äh, manchmal Fehler mache. Ähm, und ähm, überhaupt nicht ähm, wertend, dass ich Engländerin bin oder so, äh, ja, oder irgendwas, nein, sondern eher offen, wow, du kommst aus England und toll und, oder aus London und ähm, ja, das ist schön, dass ich hier auch ähm, dazu stehe, ich ähm, nicht nur mit meinem Ausweis, sondern das ist meine Heimat gewesen, aber jetzt ist Weidhofen meine Heimat und ich bin sehr glücklich hier. Letzte Frage. Hast du jetzt Blut geleckt? Für Theater spielen. Ich glaube, ich hatte immer Blut geleckt dafür. Aber ähm, ich, bin, ich bin dankbar für das, was ich jetzt spielen darf. Sehr, sehr dankbar. Ähm, und ich, ich freue mich, wenn ich das wieder machen darf, ähm, also was bekomme. Und ich genieße auch ähm, im Verein der Weidhofener Volksbühne ähm, den Gästen ihren Wein zu bringen oder ein Getränk einer, anderer Art oder ähm, unsere Semmelbrötchen, Semmel oder ähm die Karten zu verteilen, die Garderobe abzunehmen. Also, ich habe jetzt alles ausprobiert, glaube ich jedenfalls, in diesem Jahr, die ich jetzt bei der Weithofner Volksbühne bin. Ähm, also, es, auch die anderen Sachen machen Spaß: ein Fenster zu streichen oder ein Kostüm zu machen oder was das. Also, es gehört dazu und alles ist schön. Na, ja, dann wünsche ich dir toll, toll, toll. Es wird schon alles schief gehen. <lacht> Dankeschön, vielen Dank.